Hallo zusammen, mein Name ist Julio und ich bin Lehrling dritte Lehrjahr in der Rüsterei. Und das ist mein Tagesablauf. Kommt mit! Mein Tagesablauf am Morgen in der Rüsterei fängt an um halb 10 an. Dann vorbereite ich alles für den Service und dann schicke ich von halb 12 bis am 2. Ich mache Zimmerstunde und dann nochmal Service bis am 9 Uhr. Was mir am besten gefällt in der Rüsterei, ist die Teamfähigkeit, die wir da haben, wie wir uns alle gegenseitig helfen und dass wir immer bereit sind, neue Sachen auszuprobieren. Die Fähigkeiten, die man als Koch bringen muss als Koch, ist sicher Durchhaltevermögen, viel Motivation und man muss eine sehr kreative Person sein und viel Interesse am Lebensmittel haben. Ich habe meine Lehre bei der Rüsterei angefangen, weil ich sonst nirgends so gut geschnuppert habe wie der Rösterei. Ein sehr gutes Team und ich habe viel zum Lernen. Da und es wird alles frisch gemacht und gemacht. In meiner Lehre als Restaurantfachmann sehe ich den Bereich der Gästebetreuung, der Bar, der Essensausgabe und bin mitverantwortlich für die Sauberkeit im Restaurant. Ich mache meine Lehre bei der Rüsterei, weil es durch Brunch und Events sehr vielseitig ist und ich sehe auch in die Küche Wenn du hier deine Lehre machen willst, bist du offen, sprachbegabt und hast Freude am Menschenkontakt. So, das war ein Alltag bei uns in der Rüsterei. Wenn dir das gefallen hat, dann bewirb dich doch bei uns.